Den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin kennenlernen Während eines Vorstellungsgesprächs kann Ihnen der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, Fragen stellen. Etwa, warum haben Sie sich für diese Stelle in unserem Unternehmen beworben? Was wissen Sie über unser Unternehmen? Wie sind Sie auf unser Unternehmen und auf die Stelle, auf die Sie sich beworben haben, gekommen? Oder kennen Sie die Organisation das Unternehmen? Daher ist es wichtig, dass Sie sich über das Unternehmen informieren, um mehr über seine Werte, Ziele und Erwartungen an seine Mitarbeiterinnen Mitarbeiter zu wissen. Sie können etwa das Unternehmen über Google suchen und die Stellenanzeige genau lesen. Stellenanzeigen sind sehr wichtig und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, gibt darin einen Einblick in die Firmenphilosophie. Ein Tipp für die Suche nach weiteren Informationen auf Unternehmenswebsites und Anzeigen ist es, Abschnitte auf der Website wie über uns zu lesen und nach Worten wie Entstehungsgeschichte, Werte, Ziele und Leitbild des Unternehmens zu suchen. Ein Leitbild fasst den Grundgedanken des Unternehmens und das, was ihm wichtig ist, zusammen.